Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Rocket Lab und Peter Beck ihrem CEO. Vielleicht ist das ja der Grund, dass ich mir Sorgen um Rocket Labs Überleben mache. Dafür brauchen wir uns nur die Entwicklungskosten der Electron anschauen. Rocket Lab hat für ihre Entwicklung etwa 100 Millionen US-Dollar ausgegeben. Bei einem Startpreis von durchschnittlich 7,5 Millionen, hatte sich Electron nach dem 13. erfolgreichen Start am 31. August 2020 amortisiert. Inzwischen müsste sie etwa 195 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült haben. Auch wenn das vielleicht nach viel klingt, ist es das nicht. Denn das entspricht ihrem gesamten Umsatz der vergangenen 10 Jahre. Jetzt kommen die Investoren ins Spiel. Ich glaube Peter Beck ist auf eine andere Art als Elon, aber auch wahnsinnig talentiert darin, Investorengelder einzusammeln. Das gibt Rocket Lab die Fähigkeit, schneller zu skalieren, als es ihr natürliches Wachstum erlauben würde.